Hüte dich und bleibe still, fürchte dich nicht und dein Herz sei unverzagt. Diese Zusage, die wir gerne bestimmt auch als Taufspruch, als Zusage fürs Leben eben würden, kommt eigentlich aus Kriegszeiten. Zwei Heere marschieren auf direkt gegen Jerusalem und König Ahas aus dem Geschlecht der Davids hat Beben und Zittern in allen Gliedern und im Herzen und einfach echt Angst weil die Übermacht vor den Toren steht. Und in diese Angst hinein kommt der Prophet Jesaja. Jemand, der so die Stimme Gottes hört, mit einer guten Nachricht. Weil Gott Jesaja beauftragt, Ahas genau das auszurichten. Hey, du brauchst keine Angst haben. Gott ist mit dir. Und wir merken das immer wieder in der Bibel, dass da, wo Gott mit den Menschen ist, da klingt das auch. Und da brauchen die keine Angst haben. Im Römerbrief, da lesen wir, wenn Gott für uns ist, wer soll eigentlich gegen uns sein? Ja, was, was haben wir schon zu fürchten? so? Ja, wenn es mal so einfach wäre, immer zu wissen, mit wem Gott nur gerade ist, ob Gott mit dir ist. Find doch einfach raus. Frag doch einfach mal nach. Vielleicht in einem kleinen Gespräch mit Gott. Vielleicht falterst du die Hände, ich mache das immer so. Und dann quatscht du ein bisschen mit Gott und fragst mal nach. Am besten, wenn du die Hände frei hast, vielleicht nach dem Zähneputzen. Und dann geh gesegnet in diesen Tag. Gott segne dich und behüte dich.